Hey, lass mal YouTube-Ads schalten, denn die sind ja voll günstig. Ich bezahle ja nur, wenn sich jemand mein Video mindestens 30 Sekunden lang anschaut. Hm, aber nicht, wenn du etwas verkaufen oder Leads sammeln willst, also auf Conversions abzielst. Bitte was? Na, wenn du auf Conversions abzielst, bezahlst du immer pro Impression, nicht pro Aufruf. Hä? Aber ich war da in so einem Webinar mit einem Google-Experten. Der hat gesagt, ich zahle nur, wenn sich jemand mein Video mindestens 30 Sekunden lang anschaut. Ja, das gilt aber nur, wenn du als Gebotsstrategie Cost Per View oder kurz CPV wählst. Also dich aktiv dafür entscheidest, pro Aufruf zu bezahlen. Wenn du Conversions erzielen willst, ist das aber völliger Käse. Was zum... dieser miese kleine...